Von der Brücke ganz schnell nach hier. So ein kleines Brett. Ja, was, was auch immer. Kaspar ist jetzt schon fleißig am Magnetfischen Das Problem ist nur, dass wir eine riesen Strömung hier haben und es mal selten ist, dass wir was dran haben. Wenn haben wir Magnetstein oder sowas dran, ne? Aber ja. Gut, Okay, wir müssen jetzt nachlegen. Kaspar hat schon Cent oder so, da gefunden? Ja. Oh Gott, ey. Ja. Gut, beim Magnetfischen ist es eben was anderes. Also, kriegt man eher ein bisschen was anderes. Aber beim Metalldetektigen, da ist er viel, viel besser. so kompletter mit. So. Okay, hoffen wir mal, dass wir jetzt was dran haben. Oh, wir lassen mal noch ein bisschen abdrehen. Und, ähm, ich gehe mal hinten machen, das am besten. Und dann, und dann. Okay, mittlerweile sind jetzt angehoben mit Kaspar. Du hast schon mehr Erfolg als ich gehabt? ne? bisschen, ja. Also 70 Cent sind ja schon, was? Echt jetzt? Sag mal. 70 oder 70? Die 10. What the fuck hast du einfach gefunden? Ja. Geil. Auf jeden Fall. Und Ich das mal in der Tasche, ich gebe das jetzt ja, Leute, ja. Oh, sich hier alle. Ne? Ja, das ist ganz komisch, das Auto. Gut. Oh, Okay, Kasper hat schon wieder was gefunden. Er hat echt mehr Erfolg als ich. Er hatte gar keinen Erfolg. Ja, ist ja auch mein eigener, ne? Ja. kenne mich <lacht> auch am besten mit meinem Detektor aus. Was sagt die? Immer noch dran. Oh, willst du ich glaub, nicht? Ich glaube nicht, am Ende ist es wieder ein Bierdeckel. Ihr wisst es genau. Ah! Aber wie Cent. Oder doch nicht, ne? Was ist das denn jetzt schon? Cent. Geil, schmeckt man wieder. <lacht> so. Aber Leute, ihr seht schon, geil. es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Ich glaube, zwei Cent. Ich gebe euch das noch. Ist doch geil. Oh, <lacht> für 72 Cent. Eine ganze Stunde hier unten. Mal schon mal ein schön rechnen, Alle ihr müsst auch noch mal, mal wissen, wir haben mit Drohnenaufnahmen versucht und so. Auf einmal macht Kaspar den Speedmodus an. Ja. Was macht er? Baum. Drohne im Arsch. Ja, also ich ich wollte halt gerade so richtig krasse Aufnahme machen und dann und dann, dann ist da so ein scheiß Raum. Ich habe die, ich dachte die Blätter wären noch richtig weit weg. Huh, da habe ich doch gerade das Schneiden hören. So. Da schon wieder jetzt? Ich glaube ich hatte da gerade das Schneiden. Hier liegt überall Geld rum. Also ganz wichtig Leute. <lacht> Auf jeden Fall sucht immer so, so, sucht auf jeden Fall immer ein Teets, ne? Nein, Schwarz. Ähm, ich würde ich würd auf jeden Fall da, wo viele Menschen sind, würde ich auf jeden Fall immer suchen. Habt die viel Erfolg, auf jeden Fall. Und ich werde auch, wenn ich, ähm Oh, ich hab's doch gesagt, schon draußen. Okay, wer, also, er hat es jetzt ausgebuddelt? So. Ja, muss ich Jetzt muss ich's nur noch. Ich, ich hab's in meiner Hand. Okay, wir haben jetzt, <lacht> ja wir dachten erst, dass es ein äh, Ring ist, weil es war wirklich so auch gerade. aber ja, also, wir haben Ring jetzt, dann ist das schon mal gut, eine Unterlegscheibe meine ich. So, ich würde hier mal gucken, weil hier weiter geht's, Leute? Ja stimmt, guck mal hier, Kasper, im Laub. Noch weiter? Ja. Oh ja, sag ich doch. <lacht> Geil. Linda, Alter. Genau hier. Warte, warte. Ich kann einfach rein. Wir rein haben rein. was drin, wir haben was, wir haben was. So, schon Geil. Das ist schon drin, Alter. Das ist so mein Okay. Profi. Okay. Im Laub Laubhafen kann man auch immer mal gucken, ne? Sehr schön. Ah oh ja, ihr seht? back grad rum. Na gut, das ist der Nachteil von Detektoren, ne? Es ist jetzt schon so dunkel, dass der Kamera ist wahrscheinlich heller, weil die anders eingestellt ist. Ich habe auch null Ahnung, wie spät es jetzt gerade ist, ne? Also Kasper hat schon viel für mich, muss man sagen. Ähm, da habe ich mal komplett reingeschissen. <lacht> Aber gut, Magnetfischen habe ich äh, bei mir im Dorf schon viel mehr gefunden als hier. Also, das, es liegt einfach daran, dass die strom so zu stark ist. Okay, ich, ich schalte mal. Und wir haben jetzt so was gefunden, oder? So, oder? Da! Ich hab's schon wieder nicht in der Hand. Ich hab's wahrscheinlich schon wieder fallen lassen. Stück Blech. sah natürlich aus wie ein Blatt. Aber ist auch nicht zu verwechseln. Ja, hier sieht ihr es nochmal. Es ist Blech, aber manchmal ja. Hey, ich oh. sehe noch was. Alter! Da was ist das denn? Das ist Chip, oh Gott, ich wollte ja. schon sagen, ich habe was gefunden. Okay, da, Traurig. Na, da wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Ich werde es noch mal ganz kurz probieren am Ende, ob ich... Ihr seht es auf jeden Fall. Es wird immer, und immer, immer dunkler. Eventuell wird es die Action Cam noch schaffen. Dann seht ihr noch wenigstens ein bisschen. Aber ich finde ja auch nichts mehr im Moment. Voll muss es sein. Das muss komplett voll sein. Es so viel? Viel? Ach, leider. Ist voll? Ist voll? Ja, jetzt. Genau da musst du würden. Stopp. Geh weg. geh weg. Julia hat einen Pfund. Mal wieder nicht. <lacht> Ey, wenn es jetzt wieder nichts ist. Jetzt geht's los. Ey geil, Mann! Schon mal etwas, ne? Ja. Okay, Linda, du nimmst es mal. Okay. 80 Cent insgesamt. Ey, es lohnt sich. Nicht? Da nichts mehr kann drin Aber Leute, das ist ja mal ein guter ja. Test, würde ich sagen. Ja, okay, denke wahrscheinlich. Äh, ey, günstige Metalldetektoren machen es auch. Ganz ehrlich. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr drin sein. Immerhin. <lacht> so okay wir gehen mal drüber linda du hast die münze ich gehe noch mal drüber wenn wir jetzt noch unterscheid haben nee, ganz ganz schwach ja, ich will trotzdem noch mal nachgucken ganz schwach Das war schon mal cool. Okay. So. Wieder an das Ding, Alter. Moment, weil jetzt. 5 Cent ist ein Anfang, würde ich sagen, oder? 75? Ne, 7 waren wir. Ne, die haben 80 Cent jetzt. 80? Naja, 5. Wir haben was! Nice. Jetzt kommt der Goldschatz. Kanal heißt Octify. Könnt ihr gerne ja, mal vorbeischauen. Genau. Vorbei Und falls euch das Video noch gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like da, wenn es euch auch wirklich gefällt. Wenn es euch nicht gefällt oder ihr andere Videos wieder sehen wollt, dann, dann lasst ein like. könnt ihr auch gerne da Daumen runter ja. Also uns stört es nicht. Dann könnt ihr nur eure Wir Meinung sagen. Wir müssen was, äh, was euch so gefällt. Und werten es dann zum Schluss aus. Ja. Und ihr könnt auch gerne mal in die, unten in die Kommentare schreiben, ähm, was wir noch so für Videos machen können. Äh, mal wach. <lacht> machen sollen. Mein Deutsch ist da. Okay. Das muss da hm. irgendwo drin sein, oder? Okay, so gehen wir mal, mal, mal los. Kurz gucken. Du hast. Nee. Geh, sag mal. Ich will ja, nicht. Okay. Okay. Warte, warte. Ich kurz. Hier ist es, glaube ich. Oh, da ist es. Was ist es? Eine Patrone! Echt jetzt? Ja? Das ist eine Patrone. Ja, nimm mal Finger weg, wenn du nicht das sehr gut Und das ist schon eins. Das ist eine Vorfachmunition. Ja, das mache ist... ich möchte aber nicht in meine Tage. Geh mal mehr. kurz. <lacht> Digga. Geil, ja, Vorfahrtmunition. Also Leute, das will war... so. Patrone da, äh, aus. Okay, 3, 2, 1,